Oh, diesmal ohne Fansklamotten, ja wer kommt denn hier schon wieder Könnte mich nicht einfach schlafen lassen mein gott <lacht> <War> hat <verlaubt. lacht> nein oh. Oh. Muss ja oder sogar schon ein Katze oder Tanz meiner Leute zeigen, warum musst du das so sinnlich sagen? Komm, ich zeige euch mein Tanz. Boah. Ja, und willkommen. Mein Name ist dann die RP und ich begrüße euch zurück zu als bei Feiern beim blog wir gehen direkt hier raus. Ja. Obwohl eigentlich hätte ich die Bandgespräche auch so machen können, weil ich habe irgendwie da so ein paar. manchmal mal, kurz checken. Ich habe, glaube ich, irgendwie nur so drei oder vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Egal, wenn am Ende. Ja, heute geht es mal endlich in der Hauptstory weiter, wo ich weiß schon gar nicht mehr, wo es in der Hauptstory geht. Ja, wir kommen endlich mal. Wir haben. DLCs. Wir haben, wir haben Sidequests erledigt. Wir haben das DLC, die DLC Route. Wir haben die DLCs Ringe abgeschlossen. Wir haben alles abgeschlossen, bis auf die Hauptstory und die anderen beiden Sidequests, die wir noch offen haben. Aber die sind noch Level. weil nicht, waren die auch 14? Ich wollte erst die man ne? keine Ahnung. Und ja. Es geht heute endlich mal weiter, aber bevor es weitergeht, gucken wir uns noch oben hier einige Supports an. Ich habe wieder ein paar freigeschaltet. Ich glaube, da wird jetzt immer so diese Menge an Supports geben, wenn ich jetzt in meiner Arena auch darauf achte, wer gegen wen kämpft, um sofort freizuschalten. Dann fangen wir direkt an. Ne? Louis und Ivy, irgendwie random. Mit Ein anderer YouTuber hat irgendwie mal Ibis Kopfschmuck als, als einen Grill irgendwie bezeichnet. Also dieses Gitter, was man auf dem Grill hat. やはり何を言います。ま、あっちに行き <iciently sound> <speech> <re byłoMy audio> beobachten macht einige Leute? Eine bescheidene Beziehung zwischen einem einfachen Ritter und einer Prinzessin aus einem anderen Land. Jetzt könnte irgendwie weil nicht voll die Rom-Comedy sein, ne? So wir haben Linden und Mauvier. Oh, yeah. so, schaut <lacht> mir zu, wie ich mir mein eigenes Gesicht wegblasen mit dieser Magie. Wir machen Popcorn das ah, ist Macht doch Feuer. Mit Linden jetzt das pop <lacht> 年寄り jeden support kommt jetzt mit dem mais kommen schon lassen uns diese nachschrei erfinden wenn denn sie krachtporn äh, was Krachporn, von krachkorn oder -Korn. Nee, warte mal. Lass mit boomkorn wenn man kriegt schon den namen so. おほ。どうして俺がこんなに可愛い<笑> 徹也とかそうなりたい。 Oh wir sind traurig, weil einige von diesen Supportern werden wir nicht weiter verfolgen, ne? einfach nur weil wir keine Zeit mehr dafür haben. Ich setze mich irgendwann dahin und versuche die alle zu grinden mit so Zufallskämpfen auf der Karte gegen Ende des Spiels. Keine Ahnung, vielleicht natürlich auch schon wieder unnötig. Charaktere da jetzt und Zalko ist mit B. ゼルコダに拒む権利などないぞ。ま、落ち着け。言い Eo, Hakae, eine Handbewegung. die Zeitkopf machen. Das ist, das sie na sie wende wenn jemand irgendwie so so ein kreis mit seinen mit dem zeigefinger und einen daumen macht und andere leute sollen da reingucken ja, irgendwie hat er das gerade gemacht dass auf deutsch heißt auf englisch sagt man immer gerade wenn du mein Porträt anfasst, dann steche ich dich in einen Schlaf. So, Wanda, Andrea und Wanda. Okay, Pate Löwe und Staubabanda. <lacht> 聖地リトスでルミエル様に使えるなんて聖職者にとっ 食事なるほど。 Heiliges Treffen. wir rocken die ganze bude das dach wegfliegt sondern haben wir noch wählen vale sie da das ja. という ich verstehe übrigens auch nicht die funktion vom wahrsagen sagen kann man ja wahr sagen lassen gibt man einfach irgend so ein random eine random aussage die irgendwie nichts bringt gab es schon in weiß nicht beim awakening oder so also irgendwie zwei charaktere genommen da war irgendwie so karte der gesagt hat wie sehr die charakter zueinander passen Meinigen hat einfach nur gesagt: sucht euch einen Raum. Ich <lacht> aber war einfach nur als Random, glaube ich. der <lacht> Ja, Hände, Was will ich definitiv sehen? Okay, so, da war's. So dann unsere üblichen Routen. Ja, ne? ist der Fall jetzt hier irgendwo. Immer wenn ich Lapis sehe, denke ich irgendwie, dass Rafael, weil ich immer Pink sehe. Hm. Ich werde vielleicht gleich jetzt mit dem Essen, vielleicht kriegt ich dann sofort Wenn nicht, dann gebe ich dir noch ein paar Steinchen oder so. Oh mein Gott, warum wollte ich jetzt nochmal? Brunnen, mein Gott. Schon mal wieder unseren Müll da rein, ne? Und dann war dadurch bekommen sollte ich vielleicht auch eigentlich auch Screen machen ist jetzt nicht so aber ich habe gar keine Ration nein ich schreib jetzt immer die geilsten Sachen eigentlich sowieso nicht mehr die ich hier von den dingern bekomme ich habe noch kein Schwert davon oder man hat küchlein stab so dann gehen wir zum Café futter mal wieder was das war ein sehr komischer sound noch bevor so, bevor ich vergesse ich vergesse ich jetzt mal am ende des parts jetzt hier unsere also gar nicht so viele noch 100 dinger bekommen von der quest mit veronika so so fall gesagt wir kriegen heute unser Dingen hm? ich habe Baby mit oh, hatte ich schon mit ich dachte ich hatte Fall noch gar nicht doch habe ich schon oh, okay cool ich hatte ja, irgendwie eine Erinnerung dass ich rafael noch nicht hatte no, dann können wir uns jetzt hier aussuchen wählen ne man nehmen wir denn hier? Wen nehmen wir denn ja Ist mir eigentlich egal, ja? Form war nee, ich jetzt gleich als mit, ähm, äh, weiß, weiß ich gar nicht auswendig. Äh, ich glaube, ich nehme ich gleich mit ne? äh, Alfred komm. damit irgendjemanden ja der noch nicht. Äh, Zirkoff, und Zirkow haben wir gerade gesehen, keine Ahnung. Eti, mein Gott, ist eigentlich egal. So hier mit vogado oh, perfekt, fast. herzhafte Brottorte, Experte. Okay, ich hoffe, wir kriegen dadurch Geschwindigkeit oder so. Mach irgendwas Kreis daraus. Los fünf Geschwindigkeiten. So, diesmal niemand irgendwas komisches ja. In Sachen Klamotten. So, oh, oh, Was wenn weiblich zusätzlich? stärke geschicklichkeit verteilung magie und resistenz das sind alle werte ja auf glück okay da war gut guck dir mal Grosano. das war ja krass auch hm. oh, nur meine weiblichen charaktere bekommen das, oh, das ist ein bisschen lahm oder auch nicht. Eine Fähigkeit hat es nicht gegeben, ne? Unser hm. ah. so. Team zeige ich euch gleich, ne? So, also war ja ne? Das heißt, wir können in der Story weitermachen und gucken, wie es jetzt mal endlich weitergeht, ne? Wir gehen los zur Weltkarte. schon lange nicht mehr gewesen, ne? jetzt nicht noch neue quest also aufgetaucht ne für meine DLC Charakter Phantomwolf Gefecht in der Dämonenwelt so Level 14 Level 14 Garten der Erinnerung und Fährt das sind noch die beiden nebenquests die wir haben für Marv so das ist eine Random Random Battle 16 haben sind die also stark aber so war meine hier ja, ne? im zwei mit dem ziel die barriere um elias zu weichen sucht die gruppe nach dem ersten Dämon drachen okay so die story war ja beim letzten mal sombron ist erwacht ne? und er hat dieses komische ich weiß nicht mehr wie der ort heißt da rechts sieht auf jeden fall aus jetzt müssen wir dahin ne? der hat ja dieses komische land hier, hier aus dem wasser gezogen was irgendwie von seinem reich irgendwie ist ich habe vergessen wie das heißt und ja wir müssen das kaputt machen weil ich habe keine ahnung mehr aber werde ich ja wohl jetzt sehen ne? wir mal da rein und gucken wie es ja weitergeht ne? In Kapitel 23 die Bluthunde, die vier Bluthunde ne? die schon seit langer Zeit da stehen gehabt. Ich habe übrigens mein team ein bisschen geändert. Von eine große Story gute. Ich meine. Ich auch. Na gut, So. Du So. まさか とるためな理解の扉を開かれるまでこの竜門を ずっと どこ なの? 違います。 ich bin kein rekrutierbarer charakter. Ja. nur mit jetzt これ ja. Also um fährt zu bleiben, nur das hast erst gesagt, dass sie sterben müssen. Ich habe das geführt wird das letzte Mal sein, indem wir die beiden sehen. Gott sei Dank. Weil ich habe die schon in den letzten vier Kapiteln gesehen. Mehr oder weniger zehn kapitel vielleicht schon so wir können 14 charaktere nehmen okay angst 14 charaktere das heißt hier kommt ihr passiert eine menge Okay, diese level sieht so generic aus für Fire Emblem. für Fire Emblem spiele weil in Fire Emblem gibt es immer irgendwie wie so eine Lava-Level, so ein obligatorische Lava-Level. Hier sieht aus wie jeder einzelne Lava-Level von. Das ist wie ein Super Mario, wenn irgendwie so baus Festung, also irgendwie. Also ja, ich habe schon gerade was Schönes gesehen. ihr habt zwei Waffen hier. Nova, ist das mächtige Magie. Initiiert Anwender in Kampf greift der zweimal an. Das ist ziemlich broken. Muss man den an. Ja, er hat auch relativ er hat höhere Geschwindigkeit als Gregory, aber er ist auch Level 17 und er hat Stärkung. Wir hatten nur Bergie-Harmonie. Ja, ne, wir haben jetzt keine Lehme mehr. Ne? Von daher können die ja gar nicht mehr so stark sein. So, dann haben wir sehr viel ja, mit Georgios, ein legendäres Schwert mit Schmetterkraft. Kein Erstfolger an der Familie des Kampfes. Hm. Schwert dann brechen sich dazu schon anhand. Okay, sie wird definitiv schwieriger sein. So, ja, ich werde dann wahrscheinlich hier die ganze Zeit stehen bleiben, ne, weil ich sowieso weiß, die Bosse kommen irgendwann auf mich los, ne. Alle Bosse in diesem Spiel machen, ne. Okay, da wir jetzt aber ähm, 14 Charaktere mitnehmen das ich bin jetzt hier zwei Charaktere, zwei Charaktere zu wenig am Start. Ne? Also ich muss mir noch jetzt zwei suchen. Was mir ehrlich gesagt passt. Ne? Das heißt, ich kann mehr Charaktere leveln. Ne? So was so. du, göttinikon. Ne? Das sah nach vollkommen anders aus. Ich will nicht erwähnen was. Das sah nach vollkommen anders aus. So. Ja, natürlich nehme ich all meine Bluthunde, äh, meine vier Wände ja mit. Also Bluthunde auch wegen Maubier, ne? Aber... Wir können halt noch andere Charaktere mitnehmen, ne? So, wir nehmen erstmal die Charaktere mit, die ich schon vorbereitet habe. Ich wollte wir und will vale mitnehmen. Einfach nur wegen Unterhaltungen mit... Mit Zephyr und Chris, ne? butron und John kann auch mal. So, jetzt muss ich noch irgendwo zwei andere Charaktere auftreiben, ne? Gute Frage, ne? Ähm, mir ist letztens aufgefallen, ich habe keinen Schützen mitgenommen. Hm, hm, hm. Ähm. Nee, ich habe keinen schützen mitgenommen ne? so was haben wir alles wir haben ich habe ihr siegott wieder gegeben ne? ihm selica ironisch ne dann kann ich auch mal sehen wie die so vom design ja irgendwie aussehen ja so im dreckigen vergleich so meine aufgabe wird sein all die wichtigen charaktere mal einmal gegen die ganzen charaktere da kämpfen zu lassen einfach nur um irgendwie interaktion zu sehen und da sind eine menge charaktere ne? also ja wir müssen ein zwei drei vier fünf sechs sieben Charaktere weil wir werden ja wohl so irgendwie alle mal einmal zum Zug kommen ne? ich habe schon für gewiss wird irgendwie eher sterben so warte mal da fehlt noch hier ja. Amber oder Amber Gott jetzt muss ich mir noch zwei andere Charaktere suchen hm. wir haben schon lange da nicht mitgenommen ne ich würde sagen nehmen wir immer mit ne? aus einem tanzen ich will jetzt auch nicht unbedingt Dinge hier. ich habe jetzt natürlich noch offensichtlich raum für andere charaktere ne? aber ich will jetzt auch nicht hier mit all meinen dlc charakteren hier reingehen wenn ich halt dann wird das ja irgendwie noch einfacher ne? aber aber da ich als zähler hier benutze mit zähler Aber ich jetzt hier nicht dass er jetzt irgendwie weil nicht sehr viel kampfmäßig reißen wird ne? wir werden ihn nur zum tanzen benutzen. Das heißt, es das ist eigentlich vollkommen egal, was wir ihm geben, ne. Dann sie den aussehen, sind sie den so, sind die schon von Anfang von an? Hat schon von Anfang an aktiv oder nur wenn die verbunden sind? Ich tue ihn jetzt eigentlich nur für die Werte jetzt irgendwie was geben, ne? Den Kampf schließlich der ja Ich habe keine Ahnung. So, ich werde definitiv keine Helden oder so irgendwie ne Ich gebe ihn jetzt einfach irgendjemanden, weil es auch egal. Ne? Am besten wäre jemand mit Geschwindigkeit und Glück, so für mehr Ausweichen. Also defensive Sachen bräuchte ich und Glück. Aber sie hat auch dies ja. Nee, wo ist ja das wird schon wieder gecheatet an ne? sehr bessere wachstumswerte geben wir ihn mal geben wir ihn einfach wir werden mit ihm nicht viel angreifen von daher macht das jetzt nicht so einen unterschied auf ihn geben da würde ne? so, ich sagen wir no nehmen noch eine Mehr unterstützen Einheit hier. Ne? So, Ivy. Sie ist noch Level 10. Sie ist, glaube ich, der einzige Charakter, der noch auf Level 10 ist. Ne? Dann nehmen wir sie auch rein. Aber sie wird mehr so als Heiler fungieren, würde ich sagen dann. Ne? Ja, guck mal hier. So, die Tatsache, dass ich hier 14 Charaktere ab Zur Verfügung. Ich habe eine Menge Heilstäbe, ne? Aber äh, lass mich trotzdem mal ein paar kaufen, ja? hier hm. Dann ein vor Vorrat noch. Heilstäbe werde ich sowieso irgendwann immer brauchen, ne? Also egal, weil ich die kaufe. So, dann gehen wir eher noch aber waffen hat sie eigentlich ne? hat sie eigentlich alles ne? geben wir noch weiß nicht. gehen wir ja ein Vorrativ. Eine erneuerung sind hier irgendwie startstäbe ich habe gar nicht drauf geachtet Die pflegenden Eigenheiten, die werden wir nervig sein, sehe ich jetzt schon. Okay, gar keine doch hier. Erholung. Bohrhilfe, ähm. und Gar keine Status. Okay, gut. Gut. So, ähm. So, sie macht mir ein bisschen Angst mit diesem Schwert. Weil also sie wird ja nie Leben. Als erste angreifen. Ne? So bei ihm warum wir eigentlich nur Magie-Verteidigung wie blöde. es war ja nie so richtig so stark, ne? Okay. Was hat er für eine Resistenz? Also unnormal. So, okay. Ähm, ja, Emblem. Mein Gott. Sie brauchen noch ein Emblem. früher ja wahrscheinlich auch irgendwie so was. Kann Oder das? Ja, suche mit dem beiden charakter nicht so viel anzugreifen. Einfach nur, weil die schon. Mit DLC-Ringen noch reinzugehen, hat ist schon weil nicht. Aber wenn schon, denn schon. Ne? So, ich werde mit Zelda höchstwahrscheinlich nicht angreifen, aber Dann lass mal noch gucken hier so für, für Schriftrollen und so. Mal das hier und das hier kannst du sogar benutzen. Stimmt. Okay nehmen wir mehr charakter als ringe gibt es nicht so mein plan ist jetzt eigentlich hier nur zu chillen ne? hier gibt es keine hier gibt es keine Thron oder irgendwie sowas was ne? außer das ist genauso wie bei sorens zeit quest wo die lava sich irgendwie ausbreitet ne? aber wenn das nicht der fall ist dann kann ich ja eigentlich nur chillen weil ich weiß die kommen sowieso irgendwann auf mich zu gerannt und ich muss ja definitiv voneinander trennen sehr ne? muss ich dann Trennen von Chris, sie kann sich so schnell, sie kann sich unglaublich weit bewegen. Das heißt, irgendwann wird er außer ihrer Reichweite sein, was irgendwie voll einfach ist. So, versucht meine dlc charakter auch nicht so oft zu benutzen, einfach nur weil die schon so hoch gelevelt sind. Ich soweit mir nicht so Pandreo und wen auch immer ich alles habe, sind alle hier auf der Seite. So, Boah, ich würde am liebsten den ja schon im ersten Zug wegpusten. Gehe ich da bestimmt hin, ne? Äh, wer hat sie gehört? das Celestia, ja, ne? dann machen wir Folgendes, ne? Sie wird ja wohl eben bestimmt erledigt kriegen, ne? Resistenz 25. Okay, wird sie auf jeden Fall treffen. Das heißt, wir gehen hier rein, hauen den kaputt, ne? Dann holen wir es wo, wo ist er? Hier. Genau, dann machen wir so, ne? Wir gehen hier mal mit Voran rein. Tanzen für sie. Er macht sie noch mal vor bewegt sich aus dem Weg und dann kümmert sich jemand anders um Teil, ne vielleicht sie drei so einige Leute mit drei Reichweite aber das wird schon reichen ne? so hier haben wir Schwertkämpfer und Kriegerschwerter. schwer ne? die haben wir noch einen Magier den kann man hier kann man locker anlocken mit irgendjemanden, am besten mit mit John. Ne? Resistent 38, vier Schaden, ja, das überlebe ich. weiß noch nicht, wie viel Schaden er macht. 10 So, äh, um die Schwertkämpfer kümmert sich wahrscheinlich Madeleine. Wir packen dich mal hier hin ja, mal nehmen wir jetzt die Schwertkämpfer kümmern ne geht sich hier hin blockt die alle ab und wäre dann schon der erste Zug ne? ich werde die wahrscheinlich alle hier so irgendwie hinpacken werde mich irgendwie hier so verschanzen wenn ich Glück habe ja, so funktioniert ne so oh, er kann Aber John hat eine Menge Verteidigung 40 aber schon hat eine menge verteidigung ne? hat aber auch relativ wenig hm. wo ist ja ähm, sie hat Ike. wird schon irgendwie klappen also solange ich hier nicht gestresst werde in diesem kapitel wird das schon mal ich habe so das gefühl ich bin sowieso schon stark stark sind die gegner ja 16, Level 14, ja. Okay, Level 11, aber... Silberdurch, durch silber Großachs Irgendwie sind hier gefährlichere Gegner. ich irgendjemand mit Verteidigung in der Menge. Da sind doch Schwertkämpfer, von daher lass man sie hier hinpacken. Die Schwertkämpfer, die kann ja irgendwie an jemand anders, ne? Ja, oder so, keine Ahnung. Hm. Äh, kann ich dir mit drei Reichweite erledigen mit irgendjemanden. Habe ich auch noch kein Schützen mitgenommen. <lacht> Boah. So, hier habe ich auch kein Elfen da. Okay, wird schon passen. Nein. Okay, die habe ich die habe ich dann gegeben okay passt schon so wird schon irgendwie passen so 14 charaktere nehme ich dann mal los ich habe alle dem gegeben ne? ja. okay noch mal los ah. ためには眷属 oh. spielen ein in einer Sekunde alles hier schon wieder kaputt gemacht hat. Das Dachensiegel zu du die sehr Kommandanten Sephir und Chris bezwingen. Sephir und Chris nutzen die Kraft des Siegels um zerstörerische, zerstörerische Vulkanbomben abzufeuern. Klar, zerstört, schlagen ihnen gewissen Zeitabschnitt Vulkanbomben ein. Bomben zerschmettern, falls Brocken und fügen deinen Verbündeten erheblichen Schaden zu, wenn sie treffen. In der Warnung zeigt an, wo die Bomben landen. Also das ist mehr oder weniger hat man halt nicht schon den irgendeinen cool Ich bin jetzt hier voll offen. Da finde ich sehr nett. Ich hätte gerne früher gewusst eine menge leute haben jetzt hier fünf dinger bekommen So, wir machen erstmal das hier wie viel schaden macht das So, wir machen die strategie ne? versucht den nicht zu töten habe ich jetzt irgendwie heiler überhaupt eingesetzt Nur weil vale ist als Heilerin. ja Zeit habe ich irgendwie nicht gedacht. Ja, ich habe vale weil mit gegeben. Ne? So ich darf erst mal hiermit an. Vale wird ja wohl genug Schaden. Weiß übrigens nicht, ob Kraftimpuls Magie hier ja. stärkt. Ich glaube, nämlich nicht. so dann oder oh, ist ein Pfleger, sehr gut. Hm. so Blood dann wir mal tanzen, let's dance, put <fzie> on some red shoes and dance now. So. Déjà vu. So. So, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch genug war. Nein, das glaube ich nicht genug. Das gibt es jetzt wieder nicht. Boah, wenn sie mich auf den Arm nehmen gerade. Das ist ein... Das es jetzt schon, weil ich auch ein P, ja, dafür wäre ich jetzt nicht ein Dings hier. <lacht> dafür wäre ich jetzt nicht ein blödes Ding ja verschwenden. Ey. Boah. Aber ich weiß, wie man das, wie man das löst. Ja, sorry. So, machen wir noch mal. Ist eine ganz einfache Lösung für. Und es war, müssen wir einfach nur Vale dahin positionieren. Boah, einer P. es einfach nicht von. So, noch mal ganz bitte. So, ich habe extra hier nichts geändert, weil naja, damit finde ich mich ab. So. Wir machen jetzt erstmal den. Ja, das gibt mal mal hier, bitte. So jetzt natürlich auch so. Mein Plan war jetzt eigentlich sie da zu lassen, dann hätte sie hier geheilt. Ne? Hätte es hier hängen. ich wollte sie da stehen lassen, ne? dann wollte ich sie hierhin platzieren, weil sie hatte diesen Bonus. Hier mit haben ich gebe dir mehr Schaden, wenn ich in der Nähe stehe. Ne? Sie da, hätte es sie da hierhin bewegt, er hat getanzt, er hat sie noch mal angegriffen, weil ich hätte weg und dann wäre sie hier hingegangen. Und dabei da will vale ja hier stehen würde, wird sie mehr Schaden machen. Das heißt, wir hätten erledigt, aber so geht natürlich auch. Mein Gott, ey. So, Silber groß 2 ah, und 4. 22. Okay, was ist das hier schwer für der Reichweite? Was trifft mich hier? Warum ist ja rot? Ich verstehe nicht. wir macht das Spiel jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter. Ach, das hier. Ja, purgativ. Einfriert. Oh. 38, ja okay, ist glaube ich. Ja, ich muss sie hier platzieren Was? selber durch Hashtags vergiftet getroffene Gehe ah, okay, ich doch bloß irgendwie Panzerbrecher oder so? 31, 31, da macht alles gar keinen Schaden gegen sie. So, okay, ja, okay, könnt ihr könnt ruhig sie einfrieren, wenn er wollt. Ja, könnt ihr könnt sie ruhig einfrieren, wenn er wollt. Ne? Sie wird hat hier locker überleben. Ich habe ihr nur so ein normales Tomorock gegeben. Ne? Ich habe jemand anders, glaube ich, hat Tomorock gegeben. So hier zum Beispiel. Ich kann da jemanden anlocken. Und zwar ihr Er hat einen 40 Tomorock. 23, 16. Oh. oh ja. sie dahin Tanze ich mal für sie weil wir schon links haben aber oh, ich kann auch protection einsetzen aber brauche ich nicht erwischt tanz ah, es ist aber schon jemand in reichweite von einem brachnader verdammt. So, dann diese äußerst unfreundliche Situation, den ich hier gepackt haben. So, hier muss ich mich hinten bewegen. Ich hab wieder gleich Reichweite. Was haben wir denn hier? Bolganon und Silberschwert. Ähm. Was hier? Hin. Ich meine, gegen ihn wird keinen Schaden machen, ne? Ja, also. nee, mach so. Na. Machen wir uns hier mal aus dem Staub. Oh ja. Show me what you've got. Hier, ne? so. Oh, ein So. ah, die kommen ja gerade lang jetzt nicht einfrieren eingesetzt auch ich mal den seinem bolger nun ein guckst mal mein feuer ein also irgendwie fünf stufen über was ich habe ne? ich mache den schaden und der macht mir keinen schaden okay. oh Gott, ich war noch halb so viel schaden wie der jeden das schon wieder so, so habe ich gerade nicht diese ganzen dinger gesehen ey. Staatsstäbe, aber gerade gesagt, da oh, brauche ich Dings, brauche ich äh Wie heißt es ja Erholung? Nö, hier ist nichts. Oh Nein, der wird mich jetzt daraus boxen. Oh. Gar nicht dran gedacht. Okay, dem muss ich erledigen. Ich werde es tun, indem ich auf euch durch auf euch zulöse. Okay, ich wollte schon sagen, ah, wenn die alle auf mich ziehen, jetzt die ganze Zeit, ganz den ganzen Kampf über na ah. oh ja, Er hat sich nichts bewegt, finde ich gerade gut. So, ihn habe ich das legendäre Lenzchen gegeben. Ne? So. Warum macht das nur 36? So, solange ich aber immer außer der Reichweite von dem wenn es ja okay, ne? Hey, dieser typ da sieht irgendwie aus wie ich sind dafür ein zufall so du musst ihm hier bitte ha, ich habe eine chance daneben zu hauen sind da ja sehr gut okay, warum mache ich so wenig schaden okay warum sind die Schwertmeister so tanky also irgendwie gar nicht was Schwertmeister eigentlich sein sollten so oh, du hast die coole Lanze sagen so, wir mal folgendes wir machen einmal den ja So. Ja, das gefällt mir schon besser. So. Ha. Hm, Ach so, ja, ich habe ihnen die Fähigkeit gegeben, stimmt. Das so, Ord oh, Geschicklichkeitsdieb, sehr gut. So. Was für eine Fernkampfwaffe? Ja, mach mal. So, ähm, ich habe glaube ich ein Problem. er also, du machst ihn jetzt platt. Hm. Okay, keine Crit chance sehr gut. Kann es eigentlich noch knapper sein? Ist so ich wenn einer von denen daneben auch wieder, ne? Wir müssen alles wieder im Bach unter. So box mal... Hast du eine Feuerlanze? Ist du der Einzige, der mich treffen kann. Irgendwie... Irgendwie das nur du mich, ne? Lass mal hier hingehen. Ne? Nur du trittst mich, ne? Ja bei ihm platt, du machst den im nächsten Zug platt, also vielleicht nicht platt, aber schaden, schaden. Machst du. So jetzt die Situation: Ja, Was muss natürlich wieder nervig kommen, und ne? ich kann sie nicht bewegen. Oh mein Gott. ich kann sie nicht da weg bewegen er wird ja nicht im bond schotten ne? weil sonst weiß ich nicht was ich mache ja, das gott verdammt so, warum tust du eigentlich mit elfen mit nichts töten ich tue... Dauernd mit ihr irgendwie gucken, ob ich irgendwas mit Elfenwind hier töten kann. Nee, sie kriegt nichts dafür getötet. Jetzt soll gegen fliegende Einheiten nützlich sein, Mann. 29 Geschwindigkeit mit einer Eisen, mit einer Stahllanze. eine Silberlanze. So, boah. Ich komme ja gar nicht raus, und sie werden einfach alle an sie vorbeilaufen. Das ist das, oh, das gibt's aber nicht mal. Krieg hat zu viel, kannst du den auch platt machen. so langsam wenn hm. wir ziemlich sicher sie überlebt hat naja also ich weiß noch nicht wie viel schaden diese dinger ihr machen naja, wenn jetzt mehr als 50 schaden machen dann sind wir tot ich weiß nicht wie viel schaden das jetzt sein wird Ich weiß, ich wollte verwirren. Dann erreicht. Okay, Verteidigung 21. Wie viel? Du hast 38 mal 2 Das sind 17. Ja, mal 2 Aber der wird wahrscheinlich eher. Oh mein Gott. Den noch nicht mal getroffen Mann. ich werde sie nicht treffen ne? ich werde nicht treffen so. auf okay. so, verteidigung werde ich brauchen ja, ich nehme jetzt mal sehr stark an er wird lieber auf sie Einfrieren losgehen. Ne? Ich kann natürlich auch jemand anderen platzieren aber ich habe gar nicht mehr. 24. So, wenn ich alle da wegpacke, ne? dann okay, machen wir mal so. Ah, ein zwei drei 1, 2, 3, 4, 4, hp sich gerade so es kommt alles irgendwie mehr oder weniger darauf an 5, 6, 7, 7, Ich mache ganz eindeutig den, ja. Mehr kann ich ja gerade nicht machen, muss ich sagen. Zwei Erfahrungspunkte. wetter so, macht nicht zu viel Schaden, kein Schaden. Okay, ich dachte, er würde irgendwie einen festen Schaden machen. Also, gerd okay, das heißt, das Ding macht weniger Schaden als die Verteidigung hat. Naja, also, irgendwann mit 40. Okay, wie habe ich das nicht gesehen? Ach, weil die hat Ding kaputt gemacht haben. Genau. Oh. und ich sagen warum kann er ihn erreichen wir haben ja blöde ding kaputt gemacht ah. so, jetzt gibt ja Oh Gott, ist schon wieder aber warte mal du tust jetzt niemanden festhalten das ist gut also das kann sie wieder bewegen im nächsten Zug. Zug ja, ähm... ja, wir haben ja ein bisschen verschwindet vielleicht hat sie hat überlebt weil sie ein paar verteidigungsbonus von alt bekommen hat ich weiß nicht aber okay. ja, jetzt aber gerne ne? ich bleibe genau da stehen und jetzt mache ich euch alle platt ja, wie diesmal nicht gefeuert okay okay so diesmal haben sie nicht irgendwie versucht zu ballern ne ich glaube nicht okay der hat sich nicht bewegt finde ich gut so, ich dich mal hier hin. so für den Fall dass du ich muss ich dich in Reichweite holen für meinen Heiler. Aber sieht gut aus. Gut, der Drache, der uns hier die ganze Zeit festgehalten hat, ist großzügigerweise zu uns gekommen. Anstatt irgendwann einzufrieren, bin ich gut. So. Ich werfe meine... meine Tomahawk auf dich. Und ja, gut ja, ich gesagt, sehr gut. Bei Verteilung hat er ja schon maximiert. Ne das war ein perfektes Level ab für seine Verhältnisse. So, weißt du was? Den oben kannst du ja auch noch holen. Yay. ja ich meine sind aber auch keine werte also gute an tänzer die morgen nicht irgendwie gute werte aber auch nicht viele sachen um irgendwie brauchbar zu sein man eigentlich nur ein paar KP, damit da ein paar Stege ja aushalten geschwindigkeit glück zum ausweichen teilung vielleicht So, kannst du ihn vielleicht nur ankratzen einmal kurz? Nee, ne? Oh, jetzt bist du super stark, ist klar. So, oh oh. Okay, ähm, ich muss hier eindeutig die Leute alle kaputt hauen. Ähm, wo ist mein Tänzer? Hier, yeah. mit Tänzer meine ich bei Lev, ne? Okay, 21 31 <lacht> oh, ich muss ich erledigen ein danke nicht ein retter tot du hast nur, nur eine silberlanze Wie mache ich das hier? Guck mal, er kann doch nicht mal. Er kann doch nicht mal einen Typen mit einer Großaxe hier erdoppeln. So langsam ist er So ihn ja mit der Eisenlatzin zu schicken, wäre glaube ich nicht so eine schlechte Idee, ne? So, noch mehr Ausweichen. So ihn kriege ich leider nicht down. hat wohl nicht darum rumkommen, jemanden hier den, den Kerl abzustauben ne? ich könnte hier, ich könnte hier für die truppe tanzen ich könnte zuletzt ja vielleicht rechts da aushelfen ja, es sie so platzieren, dann kann ich für die drei tanzen. Wenn ich hier sie also platziere, dann können, dann kann sie mit Sigurd gleich dahin düsen. Ah, gucken wir mal erst, ne? Ich den Typ mir down mit der geballten Kraft von Andreon. und Alles, was ich machen? Muss ist ja eigentlich hier nur ablocken, ne? Was ich eine Axt, ne? Oder so eine Lanze? Du hast eine Lanze, ne? Ja. Ich muss ja eigentlich nur hier alles ablocken. Ne? Und ich kann ja nicht alle. Doch, er kann. Er kann von. So, hey. Ich kann den, aber manchmal mal, das doch ein Anti, ja. Mach mal den, ja. Mit john sich den Kill holen kann. Ich habe Zwei sind noch zwei Leute da übrig. Ähm Selbst wenn du zweimal kritisch du wirst sie nicht töten. Ne? Frage ist: Wirst du danach genug Schaden machen und um ihn zu töten? Nein, aber dann ich auch noch mal hier. Yeah, yeah, ne? Machen wir mal hier als erstes. Ne? So, Ein Krit kannst du vielleicht mal rein. Ich weiß, du liebst Krit. Nein, diesmal nicht. Cool. So, Sind aber relativ sicher, würde ich sagen. auch machen könnte ist sind 23 machst du 16 Schaden nee ne doch dann hier Feuerlanze ich finde das so lahm dass die irgendwie ihre Lanze nach oben strecken und da kommt ein Feuerball rausgeschossen warum nicht irgendwie die Lanze so nach vorn stoßen und dann irgendwie so ein ball daraus schießt irgendwie viel cooler gewesen entschuldigung hat andre auf 50 hp nach wen korn so viel ich habe mich schon gewundert warum hat der typ so viel kp er sollte eigentlich nicht so viel HP haben aber auch hier jemand heilung heilung heilung heilung ja, aber sie kriegt ja keine punkte Nein, es gibt ja nichts an Erfahrungspunkte leider. Auch sehr Supports. Jetzt nichts an Erfahrungspunkte dadurch ja, ne So bei einer, bei einem Erfahrungspunkt ist das schon wieder Verschwendung. Nein. Normalerweise sollte man jeden Kratzer mal heilen, aber wenn man so wenig nur bekommt, dann ist das Verschwendung. hast du noch du hast heilung ja So, was geht jemand oh, schwert fallen gelassen kann es mir jemand aufheben bitte okay. warum geht er links so, ich sehe schon ich sehe jetzt schon herausforderungen herausfordern in diesem Kapitel. Machen wir all die Dinger ja kaputt, damit ich mich hier nicht bewegen kann, äh, damit die Leute mich erreichen können. Ne? Ich habe, habe ich hab schon durchschaut alle. So hier einmal ein. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, passiert hat. Am Ende oder am Anfang der Gegnerphase? Am Anfang der Gegnerphase, ne? Das heißt, ich muss immer schon vorausdenken. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Das heißt hier wer ich eigentlich noch sicher. Okay. Hm. ich will den am besten ja brechen keinen axtkämpfer ja außer fall und der nee, tut er kriegt vielleicht nicht oder oh, nicht ähm, ehrlich Boah. Da machen wir. Hab ich auch einmal kurz boxen. Entschuldige, was? Okay. Ach, du bist so ein zum, so meine so ein Heiler getan, ey. so wie Maurier. Ich muss sagen man macht hat viel schaden Königsritter. Oh. Oh. ich eigentlich mehr so meine Hauptkarriere alle mitnehmen sollen, so hier Diamant, Mann ist ja falsches Fire Emblem, die ähm, und so. ne, ne? Ich kann ich eigentlich auch boxen, ne? ich kann Elfenflut einsetzen. Genau, genau Elfenflut hat trifft immer schon. Ist irgendwie eine der einzigen Magier, die gut einsetzen können den nahkampf Magie weil er genug Verteidigung hat so sind Daten für Werte so schon einige Sachen maximiert oder was ja los ich dachte eigentlich sie hat Momente zusammen bereiten wir uns hier auf die Situation vor ne Du dürftest mich eigentlich nicht erreichen, ne? du hast auch nicht. Moment, das stimmt, aber wir uns hier schon mal. Ähm ich weiß, diese Typen werden sich leicht bewegen, wahrscheinlich. Ne? würde mich irgendwie sicherer fühlen, wenn die ganzen Leute alle dahin ja alle da bleiben, ne, in der Mitte. Mhm, mal ganz gucken. Da hierhin, oder? Hier hin. Dann will ich für dich tanzen. Und dann will ich dich halten, Perfekt. was. So, oh ja, ich nehme an, er ist noch unter Level, ne? So, also bei allen in der goldenen Mitte, da fühle ich mich schon ein ganz kleines bisschen sicherer, würde ich sagen. mein Tänzer kommt ja auch in der Mitte, damit sie in Reichweite für jeden ist, ja, zum Tanzen. Okay, der sollte mich eigentlich hier nicht erreichen. Aber zum Glück hinterlässt er nicht noch Feuer oder irgendwie so was